birthday to me warte mal heute habe ich gar nicht mehr geburtstag oh. traurig Oh Gott! Das war der Klang, wie ich einen Roboter hat genickt habe. Warum haben alle Leute in meiner Armee ein Problem? Okay. Ja, und willkommen bei, mein an die p und ich begrüße euch zurück zu folgendem Engage. Hm, hat auch schon, Ich wollte schon sagen, ja, ganz schon weg, ne? Heute sind wir in Kapitel 19. Wir spielen heute Kapitel 19, ja, Kapitel 19. Und wir spielen heute das nächste Kapitel mit den Namen, mit einem sehr interessanten Namen, die tote Stadt. Death Valley. Und ja. Gucken wir mal, ne, wird schon klappen, ne. <lacht> weil es hat letztes Mal passiert, als wir ähm, direkt vom ein Story Chapter zum nächsten gegangen sind, ja, Kapitel 17 ist passiert, ne? aber wird schon diesmal klappen, ne. Äh, Nebenquests machen wir eben dann nach, ne, die auch Level 7 sind, weil die sind in der Regel immer schräger ne. Soweit die Theorie. Ich habe vergessen, meine Notizen zu öffnen, wo ich meine also band Bandgespräch notiert habe die ich freigeschaltet habe ne? ich würde ja alle immer on screen machen ne? aber die werden immer sofort abgespielt wenn man die freischaltet weil ich ein bisschen doof finde Die kann man nicht so ansammeln wie unterstützungsgespräche also muss ich immer hier diesen merkwürdige prozedur machen also ich muss nicht machen aber ich will es und ja wir haben also nicht, ich sieben oder so von denen ja, meine Charaktere hier trainieren lassen. Zum Beispiel hier Linden, unseren neuen Kollegen. Den habe ich mit Beilef trainieren lassen, damit er halt ja... Hier schön den Erfahrungspush bekommt. Habe ich den überhaupt die Sachen schon beigebracht? True Story. So, und dann habe ich ihn natürlich auch mit Lind trainieren lassen für mehr Geschicklichkeit. Weil sonst wüsste ich nicht, was ich muss mal Selika wieder haben. Ne? hat Magie plus gegeben. <lacht> Okay, damit kann ich alle Banditen auslöschen, die meine Eltern... nämlich nee, nicht Eltern. irgendwann hat Ich weiß nicht mehr, wieso sie was gegen Banditen hat. Aber sie hat irgendwas gegen Banditen, ne? So, ich sollte mal hier nach der Liste gehen, wo ich bin jetzt voll verwirrt. Ähm, ich habe Ember trainieren lassen mit Sigurd auf Level 10. Das hat mir letztens gefallen. Weil ich dein neben kapitel gesehen habe und daher habe ich hier ein bisschen ne? oh Gott, ein wäre so toll so dann habe ich jade mit Lynn trainieren lassen weil den geschicklichkeitsklau und die klone gefallen mir auch mit meinen rittern dafür, tut sie irgendwie nicht. Sie auf Lachen finde ich. So, dann habe ich, hab ich Diamant mit Ike trainieren lassen. Doktor, mal so dem, also aufzurunden wenn ich hier das im nächsten Kapitel reingehe. so dann habe Ich habe jetzt so noch trainieren lassen selbst gelernt. habe Das war ich sowieso nicht immer ne? Die können ja irgendwie nicht fest interagieren mit der Welt, ne? Aber aus also, irgendeinem Grund können sie irgendwie kämpfen. Das verstehe ich irgendwie nicht so, jetzt wo ich da nachdenke. Ist mir nie so aufgefallen. So, und dann habe ich noch Zitrien mit trainieren lassen. Sie ist jetzt hier. Sie hat den Auftrag des Festnagels. und da Danke. So, aber wir sind noch nicht fertig. Weil letztes Mal habe ich eine Menge geschenkt bekommen, die ich alle eiskalt wieder zurückgeschenkt habe, ne? Ich habe dementsprechend eine Menge Supports freigeschaltet. Das könnte vielleicht ein etwas länger hier dauern, ne? Aber ist auch nicht schlimm, ne? Erst einmal Linden, bis neue. Ich habe ich habe ihn glaube ich nur ein oder zwei Geschenke gegeben und er hat schon direkt das neueste freigeschaltet. Ich habe immer noch welche übrig, aber niemand hier will jetzt irgendwie noch Gespräch freischalten. Also warte ich noch. Zum letzten Mal, ich werde mich nicht nackt ausziehen. Oh mein Gott, ich muss unbedingt wander und Linden zusammen paaren Die haben durch auch Support. Das ist ja ich, ich ein <lacht> 私 okay und ja da sind noch eine menge übrig ne? Ähm, diamant lauf charakter sind jetzt alle auf b glaube ich die その手に持っているものは イリュージョンしかし ist mir echt zu steif. Hm, Nicht mir irgendwie so vor, als, er, als hätte er irgendwie der Hauptcharakter sein sollen. So ernst ist. Hm? Und deswegen liebe ich wieder. Ich habe mich zum Geburtstag gratuliert? So, aber dann haben wir ja noch wir mal ein bisschen Abwechslung hier einbringen. Anna und Temera. los geht's.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 Naruto <lacht> Geld machen im Mainland? wie kannst du das da, die dann haben wir so schon nicht verküpfen zur Medien. Und dann könnt ihr auch wir jetzt�kommen. fft wennBB貴 kann, ich so, dann haben wir, weil nicht, ja, Archist und Andreo, ja, mach, dazu gekommen. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> da auch nicht. Aus den exakt gleichen Gründen, die er gerade gesagt hat. Zu viele Leute, zu laute Musik. 中 <laughs> Juri, so wieder zurück zu mir. Ähm, die beraten war schon deswegen, schon Oh, ich so kundchen, doch ich mache so. Oh, ich so? Oh, nicht Ich mache so, ich so da 道に迷わないつまり帰りあれ折れあれ折れたはずなんですけど。 wenn ich dachte, ich habe ja. Ihr habt Recht und dann landen und dann landen sie in einem McDonalds haben zu Mittag gegessen. Weiß ich nicht, So hat und Linden zeigt. Ich weiß nicht, warum das das erste ist, Hat mir in den Kopf gekommen. ist ist ich こんな美人の奥さんがいたなんてすごいわ。私知らなかっ<笑> 気3人 あなた mein magie wird es nicht so gut. Wende dich an Citrin. Der hat voll den riesigen Magiewert, glaube ich. So, jetzt haben wir nur noch mein Hauptcharakter. Wir sind wieder mitten in der Büste. Wo sind wir hier? Ich habe mich, raus... hab mich vom putsch und Support hier hin Wo bin ich? Akuta, Übersetzung. So, <lacht> <lacht> Der politik hat durchschlagende argumente Und wenn ich zustimmt nicht der muss bestraft werden so, bonnet noch etwas geriebener weichkäse <lacht> diese animation erinnert mich jedes mal immer wenn ich ja, jeder charakter hat hier irgendwie so seine animation ja nee. und jedes mal wenn ich ihn seine sehe denke ich mal an noch etwas geriebener weichkäse Sir. <lacht> ja, also. oh, entschuldigung この香りはどうかした この香り。ます。まず試食。少し舐めても。そうましょう。だ、 今 das ist ich Sign, wie du ist das so, vom einen blonden Ritter zum nächsten Boom. es sieht so viel besser aus mit dieser rüstung Mir <lacht> <lacht> sieht man einfach nur so ein bett signal nur anstatt ein hat ein alpaka Sieht wird ein Packermann gemacht. Weiß <lacht> also ich, warum mein Hirn immer zu solchen bescheuerten Sachen wechselt? Ich tu meine eigene Lawe aufbauen mit den ganzen Charakteren. <lacht> Stimmt, er ist ja, erst er Diamant getreuer. Er und äh, Jade, ne? ich war gestern immer, weil die beiden immer in verschiedenen Kapiteln sich angeschlossen haben. Ne? Normalerweise kriegt sie immer, immer die Adligen bekommen mit ihren Gefährten. Die ne? ist mit ihren beiden gekommen okay bei hortensia sind die beiden nachgefolgt alquist ist mit lapis und zitrin gekommen deswegen vergesse ich immer wer diamant äh, gefolgt sollte waren ja, äh, ivy ist auch mit dings gekommen mit Kagetsu und Selkov. deswegen vergesse ich das dann auch. so wir haben einige neue seiten aber kann man am ende des spiels mal nachschauen ne? keine Ahnung. wenn ich mich ranhalte an den supports habe ich so geführt wir noch alle freischalten könnten im laufe des spiels ich kann ja noch geschenke kaufen ne? weil ich bisher noch nie gemacht habe ne? also selbst wenn ich da jetzt irgendwie zur not könnte ich mir immer noch ein paar geschenke kaufen aber ich nehme an das wird jetzt hier noch reich mit den ganzen nebenquests und den dlc quests die noch übrig sind deswegen deswegen habe ich bis jetzt auch noch nichts vom flohmarkt gekauft weil ich mir ziemlich sicher bin dass wenn ich das richtig anstelle dann könnte ich sogar jeden jeden support hier auf a bringen wenn ich das richtig anstelle Und wenn nicht dann tue ich halt weil nicht, am ende noch ein bisschen kaufen ne? erstmal geld haben ne? weil geld ist hier unglaublich knapp in dem spiel ich kann nicht glauben wie unglaublich knapp geld in diesem spiel ist ne? furchtbar so, Da wenn ich schlafen gehen würde dann wird jemand anders hier stehen, ne? Ich kann das ja eigentlich machen, um irgendwie so zu beeinflussen, dass jemand gut hier am Kochen ist, ne? Wie wie Bonnet zum Beispiel, ne? So, wie will ich überhaupt jetzt hier? Hm. Er ne, fehlt mir noch alles. Von den Hauptcharakteren irgendjemand, ne? ne? Luis. Also alle Charaktere, die heilen können, brauche ich nicht, weil, wie gesagt... Mal, Marin. So, ähm, Marin und Chloe. Ja. Marin und Rosado. Ja. Ein Topf mit pökelfleisch Und wir holen uns mal ein. 40 Kuchen. Irgendwie ist Resistenz immer der einzige Wert, der fehlt wäre wenn ich die sachen hier nicht anklicken würde würde ich dann nicht irgendwie hm. wir den, ne? wird schon klappen müssen wir jetzt wenn noch ein schützung freigeschaltet werden Okay, cool. Yay, wir haben trotzdem Resistenz bekommen. Ja, ja, was für den ja, und der brunnen hat immer hunger ich kann seine ich kann seinen hunger nie ja, so, ich habe immer noch ein paar Geschenke übrig, aber das müsste jetzt hier erstmal reichen. Ne? So, diesmal bin ich ja vorbereitet. Ne? Diesmal habe ich wieder alles erledigt. Ne? Alter, wir sind jetzt 26 Minuten. Ne, ich vergesse immer, wie kurz das ist. in haben Die konversation so lange gedauert. Ne? Hier geht das so schnell. Ich bin überrascht. So, dann gehen wir zur Weltkarte. Wir machen das nächste. Das nächste. Boah als Ich habe jetzt ja keine Flasche zum Trinken oder so. Ich vergesse mir eine zu holen. So. Boah, ich muss mir. Boah, mein Hals. Okay, gehen wir mal hier rein erstmal. Wenn der Katzen ich mal, mal kurz was zu trinken. Okay, wir sind Kapitel 19. Hafen von Givray. Nach einem erfolgreichen abgewehrten Angriff auf See erreichen die Gruppe einen illusionären Hafen. Ich hoffe, wir kriegen ja einen neuen Ring, weil hm, da wäre natürlich am besten, ne? So, mein da. So, nicht, wenn mal kurz mal zu trinken, ne? Was stimmt mit dem Typen? Okay, irgendwas sagt mir, wir kriegen heute keinen Ring, weil die vier hier sind. Mit hier nehme ich mal, an, die sind weit weg. Also ich mal an, wir. Ring. Ich nehme an, die haben die Restlichen, ne? <lacht> <lacht> ソンブルさっき wir haben verloren, wie immer. Fangen wir an zu glauben, wir sind echt kacke. Ja, bringen wir wollt zwei Ringe? Ja, sie ist irgendwie nicht so stark. Also ist <lacht> auch immer irgendwie am einfachsten weg. <lacht> Dann mit ihm wieder. Sephiro, äh. ich <lacht> habe eine Frage. Ja, deswegen glaube ich, er ist irgendwie. Er schließt sich irgendwann uns an, weil er, er scheint sehr besorgt zu sein, was bail vale angeht. Ja, ja und er ist nicht freiwillig da. Anscheinend weil die beiden die beiden scheint irgendwie auch so eine connection zu haben und wow, wir und mani haben irgendwie eine connection ich tun sich die beiden uns anschließen Aber für die beiden glaube ich nicht. どうしました静か ist... oh Alter Mann。 ich kann der ja Dämon Drache nur es wagen, böse Sachen zu machen? was vorher einen Rundgang ich habe 助けることは僕たち ja. einfach ich bin noch am Leben, überhaupt keine Überlebende. Statt der Tamius, mit spät angekommen. アイビー王女のそんな。ありがとう、侵入ああ。キレステルを選んじゃったか。 ich tausend immer, Kämpfen wir schon gegen die beiden? So in der Konstellation zum dritten Mal. Jetzt wenn ihr mir eure Ringe gibt, ihr habt bestimmt welche ausgesetzt, oder? Sie hatte Roy letztens, er hatte Selika, mir bitte Seleka. Oder hat er, nee, er hat er, Mikaya, ne? Ne, der eine Typ hatte Seleka. Mikaya war eigentlich auch nicht schlecht. ベイル ich Okay. Okay. Dann machen wir die zum hundertsten Mal platt. セピアが持たせ oh, Okay, war wow, die beiden so, 12 Charaktere, ja, weil ich glaube, ich 15 oder 16 Charaktere vorbereitet. Ne, da so, linden zeigen, du drauf hast und äh, zitrin. Man, die Heiler, die ich heute mitnehmen wollte ne und das sind Mikaya und Roy, ja so und <lacht> sie hat immer noch keine zwei Rang mit zwei Reichweite sie hat immer noch keine Waffen mit zwei Reichweite ihre Resistenz ist 35 entschuldige was oh durch den Gelände okay Miasma. Ach, das ist das. Das hat man doch schon mal irgendwie, ne? Okay, jetzt anscheinend ein Haus. Cool, da ist auch ein Haus. Die ist irgendwie klein. Ich will mir erstmal die Charaktere anschauen, wir kämpfen. So, ist hat ein neues ne? So. Hm, ich liebe es gegen diese Viecher zu kämpfen aber irgendwie werden die stärker die machen genauso viel schaden wie letztens ja, 29 sind wir genauso stark wie vorher so. läuft schon alles mit silber äh, rum, um selber schwerter und so, so. hey! hey. Wo bist du denn du bist doch hier von dings her von und diamant irgendwie vom Brodia, ne? eine kriegerin das bruder sie ist eine unerschrockene, entschlossene suche in der wahrheit du hast einen persönlichen skill siegeswille sind die kapitel einheit bei Kampfbeginn unter 50 prozent im kampftreffer und Ausweichen plus 20 und das ist eine sehr riskante fähigkeit hm, aber wenn ich eher irgendwie wenn ich eine ihrer Waffen irgendwie ausweichen geben würde, ne? Aber ist sie eine, uh, sie ist eine rekrutierbare Einheit dann, ne? Cool. Na das heißt, ich muss definitiv Diamant mitnehmen, ne? Weil... Diamant habe ich Alchrist auch irgendwie vorbereitet. Ja, nehmen wir mal die beiden mit. Aber ich nehme an ich kann mit meinem Hauptkarten einfach reden, ne? So, und dann alle die die hier noch trainiert werden müssen ne ähm, Junaka ich kann wieder hier nirgendwo hier gibt schon wieder nirgendwo Gebüsch wo ich sie reinpacken kann Dreck. ich wollte sie eigentlich mal hoch trainieren aber okay, wir werden ganzen dicken Dinge du du jetzt so hm, zwei Schwertmeister ich habe die Breite ausgesetzt. Was mache ich da eigentlich? So, Amber. So, und dann. Hm. Okay, was haben wir denn Magier haben wir. Wir haben... Ein schütz wir haben zwei Schützen. Hm. Zu viele doppelte Einheiten. eh wir haben sie wir haben sie wir haben noch keinen Axtkämpfer doch hier haben wir Axtkämpfer hm, ich sagen, ne? so, Junaka, Mary ja, jetzt habe ich die leider schon also ausgerüstet ich habe jetzt noch mal umzurüsten so er hat das tomahawk dazu super tomahawk Dann nehmen du mal. betrachtet hätte ich auch echt nur zwölf Charaktere vorbereiten sollen. Ne? So, du nimmst ein tomahawk Rock. bestimmt auch hier das Haus. So, du hast nichts super Cooles. Du auch nicht. Ja, passt so. alle Ringe verteilt, ne, bis auf meine DLC Ringe. damit ich Glück habe, kriege ich hier nach zwei neue Ringe, ne, wenn die so doof sind die fallen lassen. jetzt so. Ah, ich verstehe den Titel, die statt So, er wird natürlich wieder hier am schlimmsten sein, ne. Aber er scheint sich noch nicht zu bewegen. Jedenfalls jetzt noch nicht. So lanze teleport okay ich dachte er ich dachte er kann sich selber irgendwie teleportieren warum hast du rettung mir gefällt das irgendwie eine krieger lanza hat er magie und physische waffen ist nicht gut sie wird natürlich wieder kein problem sein würde ich sagen ich sehe gerade er hat zwei Diamanten. Sie hat, sie hat einen, also so HP Balken. Nicht gut. so ich habe gar nicht den Rest der Leute alle nachgeschaut ne? Symbolanziehender, gehen wir hier mal durch. Nichts zum Droppen. So, so er ist der einzige, der das Ding hier beschützt. Das heißt hier kann man eigentlich locker hinkommen ne? wenn ich die richtigen leute da im packe und hier was ich hier wahrscheinlich machen werde ist ich packe ähm, chloe dahin sie kommt sogar ich kann sogar da im ersten zug hingehen habe ich chloe überhaupt dabei ich glaube ich habe chloe gar nicht dabei ne äh, wer hat sie gut ember ähm, hm. Oh, man kann einfach. Ach so, ich dachte, ich dachte, hier wäre irgendwie, ich dachte, er wäre ein Dach von so einem Zelt oder so. Okay, cool. Hier können wir eigentlich im ersten Zug schon reingehen, ne? er kann sich ja danach bewegen, ne? Da jetzt hier geht die rein, dann eins, zwei, drei, boom. Dann haben wir das erledigt? Dann müssen wir nur noch irgendwie hier hinkommen obwohl wenn ich brauche ihn eigentlich gar nicht da weil ich ja machen kann ist äh, wie viel bewegung bekommt er wenn er aktiviert plus 5 was kommt er noch mehr brinne verleiht 40 plus zwei uh. Also plus 7 Bewegung. Da ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ich kann da schon im ersten Zug hinkommen. Ich glaube, niemand anders erreicht ihn. Ich glaube, das würde ich gerne machen. Ja. Ja. Dann aktivieren wir ihn als erstes, ne? Mit Sigurd. Er geht dahin. Er wird einmal angegriffen werden von dem Ding, aber das wird er überleben. Dann haben wir die Situation schnell erledigt. So, ich möchte dich ansprechen, ne? Um das zu machen, ich weiß nicht mit wen ich dich ansprechen muss. Das sieht so aus. Und niemand kann mich hier erreichen. Bin ich gut? Das ist eine sehr gute Startposition hier. Ja. Das ist eine unglaublich gute Startposition, finde ich. So. ich meine, wir müssen sie so schnell wie möglich ansprechen, ne? so. ach, da guck mal, da sehe ich sogar, da seht ihr die Sprechblase über sie. Das heißt, er kann mit sie mit ihr reden. Er kann mit ihr reden. Cool. Und er kann mit ihr reden. Wusste ich doch. Für den Fall, aber dass sie nicht rekrutiert wird, durch ihn ich meine, da kann ich noch immer ja, kann ich ein Teleport so rausholen. Das kann So okay, das ist eine gute Startposition, finde ich. Hier ich finde, das ist jetzt nicht so schwierig. Hier. So. 35 Angriffskraft 33, was ist das hier? Ja, das ist 11 kp. sich neben ein Verbündnis wird ach so, das hat man auch. auch. Königswitter sind das okay. Ähm, ich kann sie in Reichweite hier reinpacken. Von einigen Leuten, sie kann eigentlich schon so. Also meine Strategie ist sie so schnell wie möglich zu rekrutieren, damit wir sie rauskriegen, ne? Weil... Weil vom Computer gesteuerten Verbündeten, deren eigenen aktion zu hinterlassen, ist nie gut. Von daher, ja. Machen wir so, ne? So, ich glaube, ich muss nicht viel von meiner Startposition ändern, weil... Sobald ich die Häuser hier alle eingesagt habe ist der stress sozusagen weg ne? dann habe ich keinen dann habe ich keinen grund mehr irgendwie schnell zu spielen ne? von daher reicht das eigentlich hier schon was ich hier gemacht habe meine schützen hier rein damit die von da schießen können also wir können uns ja eigentlich irgendwo ja voll hinein verbarrikatieren ne? wir haben hier kanonen soll mal ruhig näher kommen ne? ah, also was machen wir halt so glaube nicht, dass hier viel ändern muss Ja, ja mein gott ah, rein da. Hm. ich muss immer sicher gehen ne? naja ist irgendwas vergessen Dann muss halt ganze dinge wieder neu starten aber wir sind okay und Milieu besiegen Was bedeutet das? Well, so, lass mich da mal ganz schnell unterbinden. Yeah. Ja, der war auch mein Freund, wie es überhaupt hingekommen ist. kommen wir ja jetzt hier die ganze Zeit mit Rentner in unserer Gruppe. So, dann haben wir das schon erledigt. Kommt sie hin. So, und die bewegen sich nicht. Finde ich sehr cool. Cool. Seit neuen Charakter bekommen wir ja. Und ich bin so froh, dass sie ein Krieger ist. Weil ich habe alle zum Krieger gemacht, wenn ich sie so zum Beserker gemacht hätte, dann hätten wir jetzt drei Beserker und ein Krieger. Jetzt haben wir zwei Krieger und zwei Beserker, und ja, das finde ich sehr gut. So, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, ne, dann müsste du so halt erreichen, das Ding. Ne? <lacht> Jawohl. <lacht> Was ist das denn? <lacht> Entschuldige, was? Ach, ich habe ganz vergessen jetzt hier irgendwie. <lacht> ähm, ja, so viel dazu. habe ich extra diese boah, <lacht> <das> Spiel, ne <lacht> Ich fasse dann einfach nicht. Boah. Na ja, gut, ist wir können uns jetzt alle hier rein verschanzen. Alter, ich noch nie gesehen, so Ich, hab, ich das Spiel so hart troll ne? Da, warte mal. So also, wie ich das jetzt verstanden habe. Ne? Tut das Ding jetzt? Kann ich das Ding von hier aus abschießen? Äh, oh, nee, ich muss hier. was sagt mir, ich sollte das halt aber noch nicht sofort machen. Ne, ich warte. Ich warte einfach mal, bis ein paar Leute sich hier rein bewegen weil die bewegen sich so oder so nicht. Ne? das heißt du mal hier. Du bleibst auch mal hier für mehr Schaden. Und oh, oh. Äh, warte was? Man, ich komme gar nicht mehr. Hallo, ab hier. Okay, wow. okay, das sieht mir jetzt nicht das so In der unglaublich schwierigen Kapitel aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich nehme an, jeder sollte aber mal hier so. Warten, war da noch eine irgendwo? Da oben ist auch noch eine verdammt. Okay, da ähm. ne, kommen wir auch runter. So, okay. Jetzt <lacht> teleport ein. Ey. Dieser sagt er warte was kommt der denn auf einmal hat er mehrere Leute teleportiert? Was hast du gerade gemacht? Okay, ein Moment. Stehe bis Level C verwenden und die Reife des Stabs und fünf Brecht des Effekts und plus eins, also ganz zwei Leute. Okay, ähm, ich bin mir nicht so unglaublich sicher, was hier gerade los ist, aber irgendwie schafft er es hier. Yeah. Woher soll ich denn das wissen? Ey? Okay, ein Moment, dann warum sich deine Reichweite nicht Warte. Okay, solange ich also das hier alles verschanze, ist halt in Ordnung, ne? das wollte ich Leute reinpacke, die das aushalten. Gott, das ist voll zum Kotzen. Dann muss ja nur eine. Person irgendwie reinpacken die, die irgendwie relativ äh, schwächlich ist und dann sind wir tot oh, der muss noch ein Intro muss sie ja einen ein auf Neo macht wenn wir gerade ein habe ich überhaupt jetzt ihn ja okay ich habe ihn links zu geben Okay, solange ich also hier alles ablocke, ist eigentlich okay. ne? Was ich jetzt mache, ist der ja, weißt du selber du? kein Ding, außer du hast da irgendwie so Magier, die du teleportieren kannst, hast du aber nicht. Aber schon gedacht dass das ist irgendwie zu einfach hier ja, bei den ja, weil du bist sowieso angegriffen. Ne? noch auf hm. ich habe so das Gefühl sobald ich die Angreife bewegen die sich von daher lassen wir das noch da So wie ich das jetzt richtig gesehen habe ne? Du kannst die höchstens hier in irgendwo so teleportieren, ne? ne? Ich sehe natürlich nicht die Reichweite von dem Angriff, was ich Kack finde. Okay, ich verstehe nicht, wieso so von allen Charakteren noch so hinterher irgendwie mit den Erfahrungspunkten. Schlecht ist sie doch gar nicht. Da Oh ja, ich muss sie auf Level 5 bringen. Dann ja, bekommt sie ja mehr kritische Treffer. So. Nein, mir. So, jetzt weiß ich ja, da oben das Haus. Muss nicht, ne? Wenn wir euch hier alle platzieren müsste halt klappen hm. was ich auch machen könnte ist für den Fall dass ich meine da kann ja immer noch Sigurd einsetzen ne dann kommt der auch noch ihn so ähm weit wirst du ja nicht treffen. So, ne das ist natürlich blöde. Warte, mal kann ich hier damit auch. Stand ja irgendwie was feuert kann irgendwie damit interagieren. Ne Seht jetzt hier irgendwie was? Ach, dadurch geht hat weg. Genau. das Ist ja nicht schlecht dann, ne? Heißt, ich kann da kann mich darum kümmern so, komm mal her. ja ich will wahrscheinlich erstmal warten bis der ja fertig ist ne? sein einheiten teleportieren ja. er kommt da nicht vorbei der königs sind irgendwie nicht so stark finde ich Dank wir machen nicht so viel Schaden, ne? Jetzt von da ein paar Wolf-Leute. So, war ich, ich meine, macht eigentlich Sinn, ne? Das. Warte mal hier, guck mal. Genau deswegen war ich mir solche Sachen auf. Das guck ich dann einer an. es macht die platt. <lacht> schütze So Mond. Ah, jetzt kann er Verteidigung ignorieren. Ja, die bewegen sich immer noch nicht. Okay, ich dachte, wenn ich die irgendwie so aktiviere, nicht diese so angreife, dann werden die irgendwie weil nicht. Dann fühlen die sich irgendwie lustig und wollen sich bewegen, ne? So, ich muss Zitrin ja ausholen. Hm. Also ihre Treffsicherheit, ne? Aber ist okay. Ich habe zweimal an. eisen scheppern gehört weil mehr figur weil geschicklichkeit ich 5 ich könnte ja eigentlich mit eik da reingehen und dings machen für nee ich komme da gar nicht ran Ja, aber ich sehe mhm. warte Boah, wer werter irgendjemand hat so jetzt hier gerade Wer hat ja gerade verlegung diamant hatte verlegung den habe ich schon bewegt verdammt so dich kann ich bewegen und du kannst dich dann drei schritte weg bewegen ne? Was sagt mir? Ich muss die Leute hier schnell weg, schnell wirklich weg bewegen. Aber warte mal, werde ich jetzt von dem Feuer hier abgeblockt? Ich glaube ja, nee. Ich, glaub, ich komme mich da nicht mehr raus bewegen. Ja, die Alpakas, die werden sich alle freuen. Nein, kann er nicht. Cool. Hm, das ist nicht gut. damit das wäre ich gesagt jetzt gar nicht so gut waren dieses blöde Feuer dass ich da gepackt habe ich glaube das war nicht so eine gute Idee gerade mit der überleben ja ne? Nachdem, wen er jetzt dahin bewegt, ne? Selber Lanze. So. Er macht 33. Oh Gott. Hm. Ich glaube, das war nicht so gut. Ich glaube, hier wird jetzt jemand sterben. Na no, gut. Uh, also wieso jetzt hier... aber... Ach, natürlich hast ist ein Speer. Ja. ja natürlich hast du getroffen. Ich glaube, da muss ich noch mal resetten, je nachdem, was hier jetzt gleich abgeht. So, ich mich jetzt hier raus, ne? Aber weil sie noch in Reichweite von den Dingen. Die nehmen nur Schaden in dieser Runde. Nur einer hat sich jetzt bewegt. Kommt dann vorhin eine Typ her. Im ersten Zug. Die heilen sich, die waren, statt mich anzugreifen. Ja ist klar. okay kein problem ja er bewegt sich aber reicht niemanden da jetzt kommen ein paar leute mehr Ja, da kommen noch ein paar ist alles in ordnung darauf habe ich gewartet okay warum treffe ich ihn nicht 51 verteidigung aber den nehmen wir so oder so ein bisschen schaden ne? aber ja um. So, aber ihr nehmt ja Schaden durch dem Feuer, ne? So, so ein Panzerbrecher, so ein Donnerschwert, wäre das gut? Ja. Ah. Ah, warte mal lieber. Dann, warte mal. Hehehe. <lacht> wir haben ja eine ganz andere Strategie. So, jetzt muss ich sie aber da rauskriegen. Ah, wo ist... Wo ist sie hier? Ich muss sie hier empacken. Ich habe wieder einen Schaffer, der nicht nötig ist. teleportieren und ne? oh, jetzt ist so ein wolfsritter verdammt aber ist okay weil wir haben ja alles im brand gesetzt das heißt die kommen wir nicht so schnell durch so wow oh mein gott natürlich wieder ein zu wenig das gibt es ja nicht da du kannst ihn erledigen ähm Hält das Feuer ihn ab, muss dich mal raus bewegen. So. Gibt es nicht, kann er sich wegen dem Feuer hier raus bewegen? So eigentlich klappen. Ne? Muss aber jetzt die ja ausrüsten, so du erreichst niemanden, du erreichst sie. Äh, wahrscheinlich machst du auch gar nichts ne Hast du eine, ja, Haben hast du keine? weit hm, aber irgendjemand wird sie erreichen können, glaube ich. Mal so, du musst mal was anderes aus, damit du nicht aufgehst. Dann halte ich dich hoch. Da müsste eigentlich alles okay sein. Hoffentlich, sie wird auf jeden Fall niemanden töten, weil ja alle irgendwie voll viele. Resistenz, da ich dir ja irgendwie sehr komisch spielen. Gerade aber ist okay, ich kann wissen, wie viel Schaden ich mache. Okay, und dann tun wir hier einfach den machen. Dann kümmern man durch um die, dann bleibt noch mal hier. Ja, der nimmt alle durch den Feuer ihr Schaden. Sollte es eigentlich gut gehen. Aber wenn ich ihr Tommer auch gegeben hätte, ne? Ach, uff. Okay. Das ist Keine Verstärkung. Gut. Vielleicht sollte ich erstmal ja angreifen, bevor ich das mache, ne? Aber ich glaube, wenn ich den erst mache, ist das besser. Ich kann also sowieso niemand dadurch töten. So. Ah, ne. Ich kann nur den hier machen, ne? Mal den hier. aber ich werde ja wohl erledigt kriegen, ne? die beiden darum. wir den ja daneben ehrlich gibt es doch nicht. So, jetzt kommen sie von da, weil Silberschwerter ist ja nicht so. Doch, besitze. Mhm. <lacht> mhm. äh, machen wir es mal hier. und das gefällt mir relativ gut hier. Nehmen gehauen So, lapis, gut. 5. was bekommst du Durchlauf. Ach, da ist die, wo durch den Gegner durchrennen kannst, ne? So. So, du wirst irgendwie nicht davon beeinflusst. Finde ich gar nicht gut. Richtig erledigt. Wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Warum wird er überhaupt nicht davon beeinflusst? Oh, sehr gut. Hat gereicht. 25 Stärke. So, sie hat jetzt Konzentration, was voll überpowered ist. Ne? So Gegner, die nicht kontern können, kriegen einfach mal eine Wahrscheinlichkeit hier äh, gekrittet zu werden. der ne, höhere So, ja, machen wir den hier. Hm, Ich krieg voll Feimblem. Zehn Vibes, wenn ich dieses Lied höre. Ja, ah, er kommt nicht dadurch. Und sie haut ihn weg, aber nee, tut sie nicht. Er hat genau sie weg. Natürlich wieder klar. So, aber. Mhm wenn er einmal kritet dann macht er neun ja. da habe ich zweimal kritis alles okay nach oh. wegen Lucina, ne? an sind davon überall so kannst du noch irgendjemand teleportieren kannst du warum hast du das nicht gemacht vorhin äh, ich müsste dich aber hoch ein ja ich sagen. Oh, ein Erfahrungspunkt ist klar. So, Jetzt einfach jeden hier yeah, in Reichweite. Sehr gut. sind toll, hat wir hier als erstes hingegangen sind und sandsturm ich weiß nicht was das noch mal war diesen untergang kann der schaden mit 150... ah, sie kann einfach mehr oder weniger ihre verteidigung einsetzen so, ist er da feuer Nö. Dann ja. So, geht drauf bin to win So, ähm, sie kann nicht viel machen, würde ich sagen. So, ich will da oben die Situation mit ihnen erledigen. Hm. Selber schwer 36 Angriff, das ist nicht so viel. Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Was rede. Hehe. <lacht> Drehung. Ah, hat er gerade gelernt, ne? So. konzept ist natürlich oh oh. der hat sich hinter uns teleportiert habe ich gerade gesehen Verdammt. ich glaube einer hier stirbt einer stirbt jetzt hier gleich nein alles okay habe ich zitrin genau dazwischen gepackt aber ich glaube wir auch keiner gestorben hier brauchen wir kein Feuer mehr. So, wie was man immer weiter hier wegbleibt. bleibt Bin ich übrigens nicht schlecht, ne? Weil wir kommen hier für jeden Gegner Erfahrungspunkte. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn wir Erfahrungspunkte aus dem Fenster werfen oder so. So, du, ich kann ich einfach erledigen. Cool. So, ähm oh da kommen wir ja mehr Leute ha, er hat aber kein Teleport mehr sehr gut okay der Ansturm ist vorbei Gott sei Dank so, er heißt einfach eiskalt Typen mit Einschlag stehen quasi zwei weg So, aber der wird doch nicht die ganze Zeit zu stehen bleiben, so glaube ich nicht. Also zu treffen, also, von wie weit hilft uns denn? Von wie weit tut er uns denn unterstützen? wird er mir hier angezeigt warum steht da jetzt bewegungsgeschwindigkeit warum ist auf einmal jetzt da bewegungsgeschwindigkeit ich habe doch gerade nachgeguckt das spiel macht das doch extra yeah. ich habe doch gerade nachgeguckt und der hatte doch keine bewegung weil ich jetzt ihn angegriffen habe oder was oder weil ich hier mich hin platziert habe ist doch voll unfair das spiel kann auch nicht dort die regeln ja ändern einfach so. Ah. so wir müssen jetzt mal hier erledigen cool das ist ja überhaupt nicht nervt zu erledigen Ich habe keinen Feuer mehr für den. Sie bewegt sich wahrscheinlich dann auch, ne? Ja, weißt du was? Nimm ich jetzt so nicht hin. Da kurz sie so Warum? Versteht halt nicht. Warum hat er jetzt bewehrt, weil ich sie angegriffen habe oder was? Was ist das für eine KI? Nach was für eine Logik operiert die KI? Ich verstehe das nicht. Ja, weil die Regeln hier ändern. Entschuldiger, was warum ich so wenig Doch mhm. okay, dann D die doppeln mich? Mhm gibt du ja nicht Mann so, so du bist ja niemand erledigen Nö. leider nicht dann machen wir folgenden äh, er hat danach die Mann alle genau viel Schaden ne? 36, 36, 36, war man eher ach so wegen dem Jasper. Stimmt, ich dort die ganze Zeit ausblenden, aber stimmt ja. Jetzt haben wir ja erst mal überall. Jetzt, ach, ich kann ihn gar nicht da platzieren So, also ich kann ihn fertig machen was also ihre verteidigung was ihre da ah. ah, kann ich aber auch nicht reingehen was ich machen könnte ist ja, sie wird jetzt getroffen aber ist okay Dann gehen wir hier rein und machen eben Platz. Dort. So. Zurück also mach sie in alle. Level 5, da ist äh, Magia Muni oder Bucha Muni oder so, ne? Magia Muni. Ja, dann machen wir den ja nur jetzt mal sie hoch. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit hier auf so niedrige KP ist, aber ja, und, oh, ich muss meinen Hauptcharakter leichter platzieren und ich hatte Donner umrüsten sollen. Ja alt aber ich bin noch gut ist noch voll drauf ah, ich muss dich hier packen. Ja. so ach die Situation gibt es ja auch noch so er ist nicht mehr er bewegt sich jetzt nicht weiß nicht wieso aber er bewegt sich nicht so. Na. Habe ich noch einen Schuss, ja, den hätte ich gerne, falls ich wir entschließt, irgendwann zu bewegen. Wieder oh, weiß ich nicht, ne? so reicht doch gerade so. Ja, zum Glück war ich dich nicht um ihn zu erledigen. Doppelt so viel Schaden wie er hat. So. Und da bin jetzt ein bisschen gruselig hier, aber... hier runter. So, zur Unterstützung, ne? kann ich auch nach oben links wieder zurückgehen. So. Ja, und soll es eigentlich gut gehen ist oh. dieser schaden auf einmal er hat er die ganze zeit so viel schaden gemacht wir haben die keine chance der eine hat den anderen geholfen okay ha, jetzt kommt natürlich das ding auch noch sondern er ist immer noch sehr Gut, da festgepflanzt an dem Ort. So Überraschung, Überraschung, wir haben noch Leute hier. Sehr gut. 0. <lacht> Alter. Das ist jetzt nicht wahr. Na, ah. du musst ein bisschen mehr abziehen als das es einfach nicht vom wolf runtergeschlagen dann geht es eben auf ihn los gehen wir ja wohl schaden machen willst du Ich habe hier extra ein Eisen-Schwert gegeben, weil er mehr Schaden macht. Du gemacht. Sie muss man ein Silberschwert oder so haben. Ja, das hat der Nachteil so hier bei bei, äh, bei Schwertmeistern. Man dutzend Schaden, aber Leider sind die ein bisschen schwach auf der Brust. So vom Schaden, ja. Hab ich habe gerade gesagt, die machen wenig Schaden. Die sind schwach auf los Ich meine, die machen viele kritische Treffer, aber sind schwach auf der Brust. So, jemand noch hier Level 4? Nein? Okay, cool. So. Dann müssen wir halt einfach warten, bis sie hier fertig sind ne? mit ihren Ansturm. Ja, ich rüste glaube ich mal die Orkanax aus. Und sie macht relativ gut Schaden damit sogar. So, aber hier jetzt erstmal. Okay, viel zu viele nummern Natürlich hat er sich jetzt auch noch bewegt, ne? Naja ich muss dich erledigen. Ich glaube, ich habe früher einfach mit ihm. Okay, und ich dann noch ich mit. So neuen Charakter weg. Ne, sie ja, bekommt mehr Erfahrungspunkte als wir. Ja, guck mal wie wenig das ist. Was die bald mit dich um? Falls sie trifft. Ja, 18 ist mehr als drei. Oh Gott, er macht ihn kalt, wenn ich da nicht rausgehe. Das ist eine ja unschöne Situation, die wir gerade sind, finde ich. Okay. Wahrscheinlich sind die nebenquest die wir noch übrig haben, viel schlimmer. Na, du machst, warte mal. Nee, du überlebst hat nicht. Weil er macht zweimal 15 Schaden. Aber ich kann mich danach bewegen. Mal, das war ist überhaupt gut? Ich habe nicht das gut. Ist. Oh, wir können, wir können ihn einfach erledigen. doch. Einfach mit ihr kaputt, mit ihr kaputt. Sehr gut. Okay cool. Ich muss mal kurz mal gucken Oh was? Ach da doppelt. Hm. So, wenn wir ihn folge folge alt kriegen ne? vielleicht sie noch auch dahin so du kannst jetzt du hast gar kein teleport mehr ja, wir haben noch einen schuss ich halte ich mal hier die haben wir ja auch noch ein geschütz warte mal. <lacht> Der Mann halte ich bereit, Das wird gleich etwas lustig. Eben ein verbündeten ziehen. was bedeutet das? Ach, cool, ich kann man so durchgehen. getan nicht ich gut ah, jetzt stehe ich über genau im wechsel dich immer noch nicht okay äh, selber schwer 36 kein Ding warte perfekt Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hier reingehen. Ne? Aber ich nehme an, da kommt dann auch wieder Gegner raus. Ne? Warte mal erst Bei Tanz Einheit auch mal ein bisschen näher anpacken. Ne? 10 ne? Sehr schön. aber oh, ich kann einfach noch als letztes damit an. Das war ja auch nicht cool, Mann versucht mich jetzt mal zu doppeln ihr schwermeister so. sie eine geschickt von 21 wir sind das schon wieder passiert so, bewegt sich immer noch nicht Vorher. so jetzt er ja nee. äh, jemand muss dich voll heilen damit du da reingehen kannst ich brauche gar nicht meine kanone glaube ich Schlag weg, ne? So. ich meine, da macht ich ja keinen Sinn, ob wir jetzt im ersten mal stehen oder nicht, weil wir kommen immer festen Schaden und da äh, einfach reingehen. machte sie 25 Schaden. Ja, ne. Ne. Egal, naja, haben wir sie drin noch. So, wir Glück haben, manchmal mal sogar aus, ne. Aber. Hm. Das die erste Zahl, da stand doch 18 und nicht 18 11 Kannst du ihn erledigen? Also noch erledigen, Mit Einschlag oder nicht mal allgemein erledigen. So. Also versucht nicht zu kritten aber wenn du ist auch egal. Okay. das ist natürlich nie ansprechen ne dann genau dann passiert nämlich genau dann so wir sind relativ gut Die Sachen ab hier noch nicht cool Nein. Jawohl. so ich gehe mal da ein um mich dann eventuell gegen diese Leute da hier zu kümmern so. also was geht du mal dahin wir sind schon hochgelevelt du kannst dich um das Geschütz hier kümmern würde ich sagen ist da ein jetzt mal hier Aha.